Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pumarang Fu Wir hatten mal wieder Bock auf das Spiel Vor allem deswegen, weil es neue Sorten gibt Es gibt ein... Äh, ja eine, eine Soda Es gibt äh, Pommes, wie ihr da schon bei Iggy sieht. Es gibt äh, Sushi Und es gibt Ananas äh, Das ist kein Sushi, ne? Das ist Ramen Dann sind es halt Nudeln <lacht> es, gibt neue, <lacht> es, gibt, es gibt neue Outfits Okay, das ist jetzt neu? Ja Moment, da muss, ich, da muss ich doch ehrlich mal die Outfits durchgucken. Ich bin Derby Dave! <lacht> <lacht> Vor allem mit diesen fettigen gelben Haaren. <lacht> ja! Der Begehr! Das fängt ja schon mal sauber Mike an. Hat, Mike hat... Mike schummelt. Ja, okay, ich, ich geb's zu. Ich habe gecheatet! <lacht> Was Vater das ah. war das? Das war... Das war... mich geprankt! Nein, nein! Nein! Okay, jetzt kämpfen wir gegeneinander! Du hast keine Chance ja. gegen mich! Das war nicht so cool, wie wir gedacht haben. Ja, Amel muss man mal lernen. Ich war nur die Aufwärmrunde, die ersten nochmal Glück gehabt, dass ich dich nicht komplett zerstört habe und komplett bei mir Nein! Nein! Jeder hat. Nein! Der Junge! Was? Da dieses Scheißportal. <lacht> Nein! Das war krasses Pickel! Ich war so verwirrt! Ich hab mich selbst geschlagen! Au! Habt ihr nur geholfen, das Eis zu brechen? Bubble Tea gewinnt! Sie guckt sich mit einem Eisbrecher! Ah! <lacht> Lol! Schaut so Stäbchen oder. Naja, das sieht irgendwie aus wie so Paddeln. Okay, ja mal was sie Zitrone hier haben. Mike, belebt mich wieder! Los! Hast du das gesehen? Ja. Oh mein Gott! Ja. Ey, du Bastard! <lacht> du hast mein Shit geklaut! Ja, kannst du gesehen, wo der Pfeffer wächst? Ja, guck dann da stirbst du jetzt. Tu ich das? Ja. Nur. Ja. Ich mach's alleine. Ja! <lacht> ja. <lacht> ich brauch den dafür nicht! <lacht> Der goldene Bumerang! Habe ich recht, Dingy? Nein, einfach nein. Ich bin so uh. goldig. Ich hab den. Mehr verdient! <lacht> nein! <lacht> ja, ich <irgendwie>. oh. oh. <lacht> bin Das ist unfair, Mike. Geh da weg. Mike? Mike? <lacht> Mike! <lacht> Warum funktioniert das? Können wir, bitte Mike in, können wir bitte Mike wieder in seinen Fuß schießen, so wie immer? Nein, nein, bitte nicht. Zeich! Hä? Was ist denn passiert? Nein, nein! <lacht> nein, <lacht> nein! Hä? Was war das gerade? Ich dachte, ich sind beide Ich weiß aber niemand ist gestorben und ich dachte mir, hä, wieso kämpfen wir noch? Nein, der hat den goldenen gemacht. <lacht> Mann! Ich um so hab' lass mich doch einmal gewinnen! Lass mich da einmal erfolgreich in meinem Leben! <lacht> Finale Runde, weil ich werde gewinnen. Denn du bist ein. Oh. P auf der Charakter, das wollte ich natürlich sagen. Alter, also hast du den Blick bei mir gesehen? Achso, du hast es? Alter! Das ist gerade so spannend. Nein! Das ich kann kann ich ist. Das ist ja, Mike, ist es. Du bist. oh, oh, oh! bist. Du Mann! Du Achievement! Wie geil! So Leute, jetzt spielen wir ähm, eine neue Runde, aber diesmal mit zwei anderen Leuten. Wir spielen mit Danny. Hallo. Und mit Tomato. Hallo, ich bin kein Äh Ja, ähm, wir wollten eigentlich auch mit Ingi spielen, dass wir so 2 gegen 2 machen, aber... Ingi ist... Ähm, er ist verunglückt. Ähm, deshalb spiele ich mit dem äh, cpu team und die beiden Ludache kämpfen gegen mich! Ich wünsche euch viel Glück! Danke, dass du mir das Buch lässt! Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, oh. Let's here! Ja, auf. danke! Mama, bam! Ja! so unfair. Wow. Wie du geguckt hast. Wow. Oh, hab ich wieder weggeklaut. God. Oh, das tut mir aber leid. Wow. Oh mein Gott, das ist so... Oh. intens. auf! <lacht> Hä? Du bist drauf! Ja! Oh, das war so knapp. Ich hab keine Ahnung, wo ich war, Juck! Ich bin Zing. Komm, mach! Nein, mach nicht! Aua! Oh. oh, fuck! Das, das ist interessant. Mach mal, Wie ich da weggeschubst werde. Oh, wie geht's, mein Freund? <lacht> Nein! Nein! Ich gewinne das noch! Ich sag's euch! Ich gewinne das noch! Oh, Explosiver-Bumerang! I like that! Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Ja. Wieso war ich noch mal da unten? Ich bin einfach ins Wasser gelaufen! Oh, Battle Royale! Battle. Ah. Nein! Oh, nein! Leute, ich mach jetzt einen gewinne. Waldbrand. Das ist mir so scheißegal. Ich mach jetzt einen Waldbrand. Was wow, hast du nicht gerechnet? Teammate, Teammate, Teammate, ja, Teammate, nein! Ja, ja, ja, ich liebe mein Teammate! Was? Ich Kuss. liebe ihn! Ich liebe ihn! Nein! nein. Mein Teammate ist der Beste! Oh. Ich liebe die, die, die geile Milch! Ich bin, ich bin explodiert! Du bist in den Abgrund gesprungen, Mike, so <lacht> Amolisch. Ja, ist es nicht. <lacht> Lol, wie cool. <lacht> Holy Ananas. Let's go, let's go. La oh, oh. Hab schon gewonnen. Hab schon gewonnen, Mike. Hast du das? So rumschreitet. Nein, das war ich. Nicht. Was zwei Punkte? zwei Punkte? Zwei Punkte. BOP. 0. Obwohl du zwei Kills hast. <lacht> weil du zwei Kills hast. Wow. Nein! Nein! Das ist das ist so Der Komm her, komm her. Okay, Das ist ja. schlecht, das ist sehr das schlecht! ist das ziemlich schlecht. Bad! Das ist schlecht! <lacht> das ist schlecht. <lacht> <lacht> komm, durch die Wand! durch die? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, nee. Wand! ist die? ist oh, Ich ist die? ne? Ich hab dann hier so richtig laut schreien hört im Hintergrund, okay, dann hört man nur so eine Aufnahme so. Okay, Leute, macht das. Uh. Eisbumerang? Oh. Ja, komm ruhig. Komm ruhig! What? Was machst du? der Arsch! Was Was Was, Was Wow! Auf ihn nachzutreten, oh, den Arsch zu treten, du Bastard! Du hast yeah. mich geklaut! Du hast mich geklaut, du Arsch! <lacht> Danny. Aua! Du kannst von deinem eigenen okay. Bummerer übrigens auch sterben, wenn du die. Wenn du die ja. Das habe ich dir versucht zu erklären. Uff. Toll, Selbstmord. Zählt. Selbstmord zählt als Minuspunkt. Dankeschön. Ich frag mich womöglich Fleschi, nein! Ich hab's jetzt zu... Fresse! Haha! <lacht> bin, bin ich der Richtige? Bin ich der Richtige? Bin ich der Richtige? Bin ich? Äh, Hä? Äh. Hä? Ja, ihr macht, macht's mal, ne? Oh, oh, oh, was hab ich denn da bekommen? Oh, oh, oh, oh ich glaub das, das ah, ist... Fuck! Oh, wer ist der Richtige? Oh, wer bin ich? Wer bin ich? Oh! Ah, oh, das ist... Stützt Stütze ab! Ey, Leute! Wow. Thomas gewinnt noch! Das geht das nein, kann ja, nicht! kann nicht so viel ich auf von dir ab's <lacht> Maul! Halt, Maul! Alter. Fuck. Ja, was jetzt, Alter? Was jetzt? No. Ja! Was nein! Du? Warte, warte, warte! Ja! Warte. ja. <lacht> nein! I won! Nein. Ja, no! Hey. Okay, uh, let's go! Wir spielen! Goldener Bumerang! Halte den Go goldenen Bumerang als längstes fest! Ich hab ihn nicht! Ich hab sie nicht gemeint! Ich frag mich, wer der Richtige ist! Keine Ahnung! Was? Ich hab gedrückt! Ja. ja, Alter! Die, die auf Ey. Nicht hey. Bye. auf diesem Untergrund! Ja! Handy! Alter. Ja. Bam. <lacht> yes, yes. Ja, bist du voll die Typen. Oh man, nein! Fuck, Alter. Ich bin ja, gesprungen yes, wie ein yes. springender <lacht> der Spinner. Bam, bam. Was? Was? Ich bin verbrannt. Wieso bin ich verbrannt? Jo, danke, Ned. Nix passiert. Jo. Danke. Danke, Anne. <lacht> ja, oh, ja. ich, hab oh, ich jetzt? Was Ich, ich, <lacht> ja. ich denke aber das ist der Bumerang, aber es ist nur dein, deine Schleife da. Du oh, gehst auf mich! Geh doch auf ihn! Du Vollidiot! ich weiß es nicht. Jetzt <lacht> <lacht> Ich geh doch nicht auf mich! Wieso? Wieso wirft ihr den goldenen? Ich hatte noch einen normalen. Ja Leute, das hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Äh, falls ich nochmal so ein Video machen soll, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ey. Das Ey, bleibt ja. da und äh Abonniert mich. Ich bin dafür, dass wir immer Maik umbringen lassen. Wow. Auf ein wow. Bei jeder ging jeden erstmal Mike ausschalten. Yeah. <lacht> ja.